Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Rednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, deren Gewissen abgetötet ist, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit sagen empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet.